Und lieber Mobilität der Zukunft statt einer Stadt für Autos. Eine Stadt für unsere Kinder und deren Kinder. Das haben wir vor, damit ein gutes Leben auch mit viel Verkehr in Berlin möglich wird. Geht das? Klar geht das. Jetzt Grün wählen für Berlin.